Äh, hallo Jana. Hallo. Du bist hier von der Camedia. Ähm, erzähl mir mal, was ist Camedia? Camedia ist ein Unternehmen, was äh, sich spezialisiert drauf, auf äh, ein Tool, nämlich den Knowledge Worker, wir bieten für Unternehmen äh, die Möglichkeit, ihr Wissen sozusagen zu speichern und aufzubereiten, dass es jedem im Unternehmen zur Verfügung steht und in, in Form von Lernplattformen. Okay, das ist gedacht als Webplattform, die im Intranet von einem Unternehmen läuft? Genau. Aha. Also, ihr, ihr bietet eine Software an. Ja. Mhm. Ähm, für, äh, für wen? Für kleine Unternehmen? Für ja, wir haben früh? hauptsächlich sehr große Unternehmen. Okay. Weltweit betreuen wir mhm. und äh, die. Software gibt es schon seit circa zehn Jahren mhm. und heute sind wir hier bei den Linux-Tagen, um unsere offene äh, Version anzubieten. Wir nutzen sehr viel Open Source und wollen der Community auch was zurückgeben und bieten deswegen den Open Knowledge Worker seit circa Mitte letzten Jahres an, mhm. der den allen die Möglichkeit bietet, dort einen globalen Wissenstransfer einzustellen. Also sozusagen Wissen, was ich habe. Äh, lege ich in die Plattform ein, okay. in kleinen Bausteinen, sozusagen okay. sogenannten Wissensbausteinen, mhm. und kann aus diesen Bausteinen einen Kurs generieren. Es geht auch darum, dann Lehrkonzepte daraus zu exportieren, aus diesen... Zum Beispiel, okay. ja. Und ähm, ihr seid Chemnitzer Unternehmen? Richtig. Und repräsentiert sozusagen die lokale Wirtschaft auf dem... Auf, auf jeden Fall. Dem ja, Danke wir schön. sponsern auch die Linux-Tage, weil wir einfach finden, dass das eine gute Plattform ist, um wirklich äh, in Chemnitz was zu bewegen und zu zeigen, was. Alles existiert. Sehr schön, finde ich toll. Danke. Danke. Wir machen mal so einen Bruch hier. Äh, das ist ja GNU-Funds. Und ähm, auf den linux talen gibt es auch Stände, die sind weder GNU noch Linux. Erzähl mal, wie, wie kommt es, dass ihr hier seid? Ähm, uh, naja... Yeah. Open Source hat ja nicht zwangsweise seinen Ursprung darin, dass, irgendwie, dass es freie Software sein muss. Das ist eine Definition, die sich Stallman eben irgendwann ausgedacht hat. Sondern an sich, Open Source ist ja schon ein viel älterer Begriff. Und eben in der Richtung, Linux ist ein Betriebssystem, frei ist halt, da ist mal diese Frage frei oder Open Source. Und BSD ist halt ein BSD-lizenziertes Betriebssystem. Oder die BSDs sind BSD-lizenzierte mm -hmm. Betriebssysteme. Was für BSDs stellt denn hier vor? Ähm, ja. Achso, wir sind hier NetBSD, FreeBSD und PCBSD. Mm -hmm. Ich sehe, ihr habt interessante Hardware, ihr habt eine Backstation, sehe, da ja. läuft auch gerade eine BSD drauf, ja, okay. Ja, und, ja. und eine ASCII neon ähm, Hübsch. Das ähm, ist ein sehr aktuelles, das ist okay. mit 6.1 Release Candidate 1. Also es ist wirklich gerade. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen ist der rausgekommen oder so. Der, der... Ja. Und der Rechner ist von wann? Was ist die, was ist 93, oder was in dem ne? Okay. Das läuft flotter als Linux auf dem Gerät? Es läuft auf dem Gerät, mhm. das ist schon mal okay. was. Also, ähm, Lot kann man schlecht bewerten. Welches BSD empfiehlst du äh, dem Umsteiger? Es kommt darauf an, weswegen er umsteigen will, mhm. also wenn er irgendwie ich würde sagen, jemand, der was lernen will oder der irgendwie einfach mit, dem, mit einem System was machen will, sollte NetBSD nehmen. Jemand, und äh, jemand, der jetzt irgendwie gleich irgendein krasses Setup machen will, irgendwie sowas wie ZFS, also riesige Storages bauen, sollte dafür vielleicht äh, FreeBSD nehmen oder... Das ist einfach je nach, je nach Anwendungszweck sollte ja irgendwie okay. das eine oder das andere nehmen. Schön. Ähm, das war der technische Beitrag für heute. Danke. Ja. Ja, ich stehe jetzt neben dem Malenki. Am um, OpenStreetMap-Stand. Uh, Ihr seid gerade dabei, Chemnitz zu kartografieren, wie es aussieht. Es sieht sehr geschäftig aus. Ja, Chemnitz ist eigentlich schon ziemlich gut erfasst. Mhm. Ich beschäftige mich eher mit ja, äh, Qualitätssicherung und ja, außerdeutschem Kartenmaterial, äh, äh, okay. weil ich auch gerne im, auf dem Balkan Urlaub mache. Oh, fällt da auch einiges in Daten an. Mhm. Ähm, was, was läuft da so an der. Äh, was ist OpenStreetMap? Das ist ja einmal diese, diese Webseite, dieses Wiki, das, ist, das sind die Kartografen. Was, was seht ihr als zu eurem Projekt gehörig an? Was ja, sind Satelliten? OpenStreetMap an sich ist das äh, Projekt, die die, das die freien Geodaten sammelt. Also das Ker der Kern ist die Datenbank, in der die äh, freien Geodaten enthalten sind. Die ganzen Karten drumherum, also die Mapnik-Karte auf osm.org ist äh, quasi die Referenz. Implementation, damit Leute sehen können, dass es das gibt, wie es ungefähr aussehen könnte. Dann sieht man halt hier verschiedene Stile, verschiedene Renderings. Mhm. Und jeder, der möchte, kann, nimmt sich halt die Daten her und macht seine eigene Karte. Okay. Da gibt es Karten für, also OpenSeaMap, da ist, sind auch äh, Wildwasser, kartiert von Kanuten. Dann gibt es äh, Fahrradkarten, Fahrradrouting, Wanderkarten, äh, Routing für Wanderer. Und, es gibt Kartenmaterial für äh, Smartphones, Tablets, das ist eine Android-App, die. Mittlerweile, mittlerweile sind die Bezeichnungen auch genau genug, um Navigation noch zu machen. Äh, ja. Ist mir aufgefallen, also, dass das ganz gut geht jetzt. Kannst du Android? Äh, ja, natürlich. Kannst du mal? Wir, wir haben, ähm, das, das ist doch das, was wir in der letzten Sendung vorgestellt haben, oder? Äh, ja. ja welch, welch ein Zufall. Wenn ich das noch kurz halte, kannst du dich ja... Äh, genau, mal navigieren lassen. Ja. Ich soll mich navigieren lassen. Ja, ähm, also ich kenne es selber nicht. Ich hab, okay. Nee, das, das, habt ihr, das habt ihr das letzte Mal gesehen, bevor jetzt was schief geht oder so. Ähm, machen wir das mal nicht in der Kamera. <lacht> okay. Ähm, ja, soweit danke. Ihr habt, mittlerweile, ihr habt mittlerweile Wasserwege ganz gut kartografiert, habe ich gehört. Und, also? und ähm, habt ihr auch Luftkarten oder sowas? Das ist ja ein bisschen so üblich. Mhm. ich habe das nicht okay. gesehen, aber Fährlinien sind auch mhm. ziemlich. Also im Prinzip kann er, kann er alles als, als Landmarke rein, was, was man nicht... Äh ja, also alles was man draußen sieht. Aha. Bäume, Briefkästen, die berühmten Kulttüten, berühmte Spender. Okay. Bänke, und das halt, es gibt Leute die Klappen von der Bank halt, die Farbe 1, das Material, die Gückenlehne. Schön. Da ist, also findet kein Ende. Spannend. Ähm, ja. ja, dann würde ich sagen, danke für das Interview. Okay, gern geschehen. Mhm. Gut, äh, ich habe mich mal hier an den Joomla-Stand mit positioniert, ganz dezent so, dass ich auch auf den Bildschirm gucken kann, was ihr hier so macht. Ich sehe bei dir so richtig leicht drauf. Ja, natürlich. Äh, mhm. ähm, aber das ist äh, in der Joomla-Szene bin ich da nicht unbedingt, äh, unbedingt repräsentativ. Ähm, die Szene ist sehr gemischt mhm. von wirklichen Endanwendern, die sich von Code nur so fernhalten, wie es nur irgendwie okay. geht, bis hin zu den Hardcore Developer Cracks. Das macht auch so ein Stück weit den Reiz aus, weil man wirklich alles da hat. Mhm. Äh, ich ich kenne das so ein bisschen von Admins, das ist ein Framework und dann klicken die sich so Module zusammen. nicht? Äh genau, es ist ein Content Management System, mhm. was so von der Ausrichtung her wirklich auch Endanwender anspricht. Okay. Das ist vom Anspruch her irgendwo zwischen WordPress und Drupal. WordPress Blogsystem, idiotensicher. Meine Oma kann WordPress-Seiten bauen, überhaupt kein Problem. Ähm, ist aber in seinen Möglichkeiten, Oma, beschränkt. Technik da, die Technik darunter ist total grottig. Ähm, Drupal ist das Level drüber. Content Management Framework, da muss man ab und an mal in Code einsteigen, sehr viel Fachwissen haben, Lernkurve ist ziemlich heftig. Und Schumler bewegt sich genau in diesem Raum dazwischen. Du hast ein technisch sauberes Framework, es ist noch verhältnismäßig einfach bedienbar und kannst trotzdem fast alles damit realisieren, was dir so einfällt. Okay, was würdest du sagen, wie viel ist Unternehmen, wie viel ist Community? 99% Community, 1% mhm. Unternehmen. Schön. Also es gibt nicht das Unternehmen hinter Joomla, okay. sondern es ist ein äh, gemeinnütziger Verein mit Sitz in den USA, die mhm. das Trademark halten ähm, und das Entwicklerteam selber, also ich glaube drei von denen arbeiten bei Ebay, der Rest ist irgendwie selbstständig oder vielleicht auch mal zwei zusammen in einer Firma, aber die Joomla Company gibt es nicht. Okay, ähm, cool, ich würde sagen, soweit. Dankeschön für den Beitrag. Gerne.